Leonard Bernstein, Sie wissen schon West Side Story, hat auch eine recht unbekannte Oper geschrieben, Trouble in Tahiti. In der nimmt er, recht ironisch, den normalen Beziehungsunsinn auf die Schippe. Das nächste gehört zwar gesungen, aber das erspare ich Ihnen jetzt. Er, reich mir den Toast. Sie, du hättest auch bitte sagen können. Er, ach komm schon, ich möchte wirklich nicht streiten. Sie. Warum ja, fängst du dann damit an? Das war jetzt der hörbare Text. Also der Text, den wir als Zuhörer hören. Jetzt der Text, den die beiden hören. Wenn er sagt, gib mir den Toast, hört sie in seinen Worten, er hat keinen Respekt mehr vor mir und ich bin nur noch sein Dienstmädchen. Ja, und selbst zu der würde er noch bitte sagen. Wenn sie sagt, Du könntest wenigstens bitte sagen, hört er in ihren Worten, sie hat keinen Respekt mehr vor mir und behandelt mich schon wie einen kleinen Jungen, den man Benehmen beibringen muss. Wenn er sagt, ach komm schon, ich möchte wirklich nicht streiten, hört sie in seinen Worten, jetzt schiebt er wieder die Schuld für den Streit auf mich, statt sich für seine Unhöflichkeit zu entschuldigen. Wenn sie sagt, Warum fängst du dann damit an? Hört er in ihren Worten, sie hat aus irgendeinem Grund schlechte Laune und fängt jetzt schon einen Streit darüber an, wer einen Streit angefangen hat. Was beide in den Worten des Partners hören, wird nicht als Möglichkeit wahrgenommen, sondern als Gewissheit. Es ist beiden nicht bewusst, dass sie tatsächlich beide die Worte des Partners interpretieren. Sie sind davon überzeugt, die Sätze des Partners können nur das bedeuten, was sie jeweils in den Worten hineinlesen. Genau genommen haben sie beide einen Partner in ihren Köpfen, auf den sie reagieren. Sie meinen zwar, dass sie miteinander reden, okay streiten, jedoch genau genommen, Besteht der Disput nicht zwischen den beiden Menschen, sondern jeder der beiden setzt sich kritisch mit dem Partner in seiner Vorstellung von ihm auseinander. Sie und Ihr Partner beginnen bereits nach kurzer Zeit eine bestimmte Vorstellung voneinander in sich zu formen. Sie nennen es wahrscheinlich, ja, ich kenne jetzt meinen Partner und gehen davon aus, dass der Partner in Ihrer Vorstellung und der Mensch aus Fleisch und Blut identisch sind. Deshalb in dem kleinen Beispieldialog, der in unendlich vielen Varianten in genauso vielen Beziehungen läuft, ja vielleicht sogar in ihr, äh, passiert folgendes, die beiden hören nur die Stimme des internalisierten Partners, sie überprüfen nicht, ob die Aussagen des inneren Partners tatsächlich die gleichen sind, als des Menschen mit dem sie in diesem Moment sprechen. Sie sind zwar beide berechtigt durch begangene Erfahrungen, vom Partner bestimmte negative Dinge zu erwarten, aber sie sind nicht berechtigt sie zu hören, wenn der Partner sie in diesem Moment nicht meint. Sich für seine Partnerschaft einsetzen, sie zu pflegen, bedeutet für mich, immer wieder ein Update in der Beziehung vorzunehmen. Entspricht das, was ich jetzt gerade höre, dem was der Partner mir tatsächlich senden will, oder höre ich gerade meinen gestrigen Partner, über den ich mich geärgert habe, der aber heute in bester Stimmung und voller Wohlwollen gerade zu mir spricht. In anderen Worten, damit man ein Paar bleibt, das in einer Beziehung lebt und nicht in zwei verschiedenen, ist es notwendig sein Partnerbild fortlaufend auf den neuesten Stand zu bringen. Auf couplecoaching.de biete ich Ihnen eine unkomplizierte Methode an, wie Sie auf jeden Fall die positive Seite Ihrer Beziehung up-to-date halten. Ja, wenn der letzte Satz jetzt etwas rätselhaft war, werden Sie ihn sicherlich verstehen, wenn Sie meine Internetseite aufrufen.